Ist down oh, ja kann ich mir gerne heilen denn ich sehe gerade da oben ist ein pokémon das auf uns zukommt deshalb habe ich ganz schon passt du auch auf dich auf du brennst ja nämlich ja du brennst das ist nicht gut okay, wir gehen mal nach oben nicht so nach oben aber egal ist jetzt mal passiert was ist das ein stopper orb okay Dann es kann sehr gut sein, dass wir zwei Folgen oder sogar drei Folgen für diesen Dungeon brauchen. Vielleicht ist das auch schon die zweite Folge. I do not know, was auf einmal Hagel? Och nö, wir kriegen stetig Schaden. Ich mag Hagel nicht. Ich weiß noch, wie das Wetter mich hier immer umgebracht hat. Ich, hier sehr oft, ich bin hier sehr oft gestorben, auf jeden Fall in diesem Dungeon. Aber nur, weil ich nicht so viele Beleber-Items hatte, das weiß ich. Daran lag's. Und dann habe ich es irgendwie halt durch Level-Ups geschafft, hier durchzukommen, weil ich dann äh, zum Teil overleveled war. Und nein, ich habe nicht gesheatet. Ich hatte mal öfters bei diesem Spiel gesheatet. Ähm, aber bei meinem... Äh, ich ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich dieses Spiel auf jeden Fall schon mal legit durchgespielt habe. Ich habe zwar hin und wieder mal mit cheats durchgespielt, aber ich habe es auch mal legit durchgespielt, okay? Okay. Der Grund, warum ich das äh, weggemacht habe mit der Lick attacke von Pikachu, ist einfach wegen den AP, weil ich mache mir da Sorgen, dass mir sonst die AP am Ende ausgehen. Ich will ja meine Items nicht alle verbrauchen müssen. Ich meine, im Notfall verbrauche ich alles. Es geht hier um darum, dass die Welt von Pokémon gerettet wird. Leute, ich muss alles verwenden, was, ich in, meiner Hand, was in meiner Hand liegt. Fähigkeitssperrorb. Macht die Fähigkeit aller Gegner auf der Ebene unwirksam? Ja, können wir gerne machen, mir nee, egal. Oh Gott, oh Gott, eine Sprengfalle. Die sind immer gefährlich. Ich bin aber so froh, dass wir im vorherigen Dungeon äh, sehr viel Glück hatten. Möchte ich mal so sagen. Also das hätte echt viel schlimmer enden können. Und da bin ich für dankbar. Plus, durch den Brief hatten wir einen besonderen Raum entdeckt. Falls es den hier auch gibt, ist es mir egal. Ich mache das irgendwann mal wieder nach. Und ja, oh, oh, nein, bitte nicht, bitte nicht, oh Gott. Lass mich in Ruhe. Nein, Pikachu. Hm. Hm. Ich will nur schnell ins Ziel. Yes. So, ich muss ich nur wieder mal auf den PC schauen. Einfach nur wegen Speicherplatzproblemen, weil ich spiele das Spiel so krass aktiv. Ich äh, habe so langsam Probleme mit äh, meinem Speicherplatz, weil ich das so viel aufnehme. Und für die, die es interessiert. Für so eine 30 Minuten Folge von Pokémon Mystery Dungeon Verbrauche ich Gerendert? 5 Gigabyte? Ungerendert? Ich glaube das Doppelte, ungefähr Ungefähr, ich glaube 19 Ich bin mir nicht sicher Und äh, ja, deshalb muss ich hier mal, mal gucken Ja, sonst muss ich kurz äh, stoppen Und vielleicht was rendern Oder vielleicht irgendwo in den Tiefen meines, PC, meines äh, PCs Irgendwas löschen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 Du hattest gerade... Apo? Oh nein. Oh Gott. Äh. So. Und dann esse ich einen Apfel. Mhm. Ich esse dann jetzt einen Apfel. Äh. Einen. Was haben wir denn alles? Einen großen Apfel, würde ich sagen, esse ich. Dann sind wir wieder auf 100. 100 und das passt doch wie angegossen. Also wenn irgendjemand meint das Spiel ist schlecht oder der Soundtrack ist Kacke. Alter, was ist los mit dir? Ich weiß ja nicht, was mit welchen Spielen du aufgewachsen bist, ja. Aber anscheinend nicht mit guten. Es ist ja okay, wenn man den Soundtrack nicht wirklich mag, aber wenn man sagt, der ist schlecht, dann ist es was ganz anderes. Oh, ein Ledian. Das ist die weiterwege von war? Oh, oh, ich weiß es noch. Lull. Wir kommen gut voran, möchte ich meinen. Hi, Altaria. Dich haben wir bisher, ungelogen, tatsächlich gar nicht mehr so oft gesehen. Im Vergleich zu was ich in meiner Erinnerung hatte. Ja, ich auch Pikachu. und Pikachu, warum gehst du nach oben? Das macht keinen Sinn. Und hier ist in Monsterfalle. Oh nein. Was tun? Was jetzt? Wir sind am A. Oh no, oh no was nur Hilfe! Was machen wir denn nun? Wir sind in der Falle! Und ich bin gestorben! Das ist sehr schlecht! Ich hau' mein Labor ab! Oh, oh, oh nein! Ich werde erben. Ja komm, beleg mich mal kurz nicht wieder. Mhm. Dann belasse ich kurz einen Teambeleber, Orb. So, Bam und ba Ich habe gesagt Bam und Bam. Altaria muss auf jeden Fall sterben. Dann haben wir eine Chance. Okay. Great. Pikachu muss eigentlich nach ganz vorne. Weiß nicht, was ich mache. Ich habe große Angst. Aber ich habe in sowas gerechnet. Deshalb habe ich auch so viele Belebersamen eingepackt. Das also ist alles gut. Doch oh Gott, das sind drei Alter! Ja, wo? Äh. Jetzt habe ich Albträume. Drei Altarias. Was mache ich denn? Hi. Na, wie geht's? Nein, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott, heuler, nein. Nein. Feu okay, es verfehlt. Bam. Sie leben noch. Da unten ist noch eins. Was? Das ist nicht gut. Bitte besiege es, nein, immer noch nicht. Was soll das? Und da bin ich tot. Das ist nicht gut. Ich sitze hier natürlich mal wieder in der Falle, Falle, Falle, Falle. Warum muss es gerade jetzt verfehlen? Ich, bin, ich werde von fünf Monstern angegriffen und ich bin wieder tot. Noch nicht. Okay, vier Monstern. Nice. Haha. <lacht> Kommt her. Trau dich. Sie trauen sich nicht. Oh doch, jetzt kommen sie. Oh doch, jetzt kommen sie. Oh Gott. Oh Gott, hau mal ab, bitte. Tschüss. Oh Gott, er lebt noch. Ich habe gesagt, hau ab, bitte. Tschüss. Keine Sorge, ich belebe die zusammen wieder. Ich muss nur kurz, äh, ein wenig redden. Denn ihr seht ja gerade, was abgeht. Team Beleber. Orb. Ich titere dann sofort drauf. Oder auch nicht. Cool. zählt wohl nicht. So. Ich setze Altaria. Danach können wir alles looten. Bam. Das gibt's nicht. Bitte nicht in die Treppe. Ich habe keine Lust. Noch nicht. Noch nicht. Nein, noch nicht. Was ist das? Ein team Teambelieber Ob, glaube ich. Was ist das hier? Ach, keine Ahnung. Will ich gar nicht haben. Was ist da unten noch? Oh, nö. Was sollen da? So viele Fallen gibt es hier. Ein Äther, ja. Ampelleucht auf jeden Fall. Oh mein Güte. Das ist nicht gut. Alter! Was geht hier ab, Mann? Ich raste hier gleich aus, ey. So. Auf zur Treppe. Reicht jetzt. E18 Ich mag den Soundeffekt. effekt Der ist sehr ja ähnlich zu dem originalen Sound-Effekt Du du du du wir kommen ans Ziel. Es ist fast da. Das Ziel. Oh ja. Wo ist es? Irgendwo hier müsste es doch endlich mal sein. Oh, oh Gott. Oh, Dün, dün, dün, dün, dün. Na komm. Hm, hm, hm, hm. Noch eins. Ach Gott, was ist denn das hier? Also zumindest sind wir gerade gepusht, ne? Aber no, ey, jetzt ist aber echt äh, ein wenig Veräppelung, du. Zack, dreht mal alle drauf. Wird schon bestimmt ausgehen. Oh, schnell, schnell, schnell, schnell, bevor alle sterben. Okay. Yes. E, e, bam, bam, bam, bam. hey wie geht's? Tschüss. Oh Gott, warum gehen die anderen nach unten? Kommt doch her, Leute. Was macht ihr da unten? Da unten ist nicht der Weg. Hier ist der Weg. Hier spielt die Musik. Dö, dö, dö, dö. Ja, können wir machen. Bam Diese äh, Platten hier übrigens Die sahen früher ganz anders aus Aber Auch wenn ich das alte Design mag Mag ich das neue Design umso mehr Verdammt Aber man sieht Man stirbt hier sehr oft Und man sieht auch Dass ich alles dafür gebe Dass wir das alles jetzt schaffen Beim haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Belebersamen noch und der Rest der Samen, die muss ich später wegschmeißen. Jetzt nicht. Hi. Hey. Oh Gott, ich hoffe, wir schaffen es überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob es zwischendurch einen Checkpoint gibt. Ich glaube nicht, aber das muss nichts heißen, wenn ich was denke. Glaube, was immer. Wir gehen. Oh Gott, es ist Regen. Das sollte uns nicht stören. Oh Gott, nicht ein Swirlklops. Oh nein, mein Swirlklop. Es ist down. Äh... Oh Gott. Jetzt yes, yes, Jetzt yes, yes, Jetzt yes. es... Jetzt ist es... Jetzt ist es... Ich ist es... Jetzt ist es... Jetzt ist es... Yes, Pikachu Level 27! Ja, jetzt sind wir schon im Raum drin, ne? jetzt müssen wir kämpfen. Du, du, du, oh nein, das ist nicht gut, das ist sehr schlecht. Ich glaube, wir verrecken. Ich hoffe trotzdem mal nicht Ab mal schauen. Ich hoffe überhaupt, überhaupt dass wir genug Belebersamen dabei hatten. Wir hätten uns ja noch drei weitere mitnehmen können. Oder zwei, drei, was auch immer. Habe ich ja nicht gemacht. Weil ich dachte, das wird schon passen. Mit der Anzahl. Mittlerweile bin ich am Zweifeln, to be honest. Ja, geht mal alle drauf hier. Ja, Magnet. Kilo, danke. da unten ist noch ein Ledian. Das sollten wir besiegen. Nice. Wo ist die Treppe, Mann? Hm, hm, hm, hm. Ist auch nicht. Oh Gott. Äh, kriegst du es hin? Ich sag mal ja. Okay, das ist nur Geld, aber wir nehmen es trotzdem mal mit, weil falls wir hier gewinnen, was ist mal hoffe. Dann haben wir ganz viel Geld. Kann ich's mach ich, ich, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Jetzt kann ich was machen. Kill. Nice. So, ich belebe dich kurz wieder, Pikachu. Wir haben ja noch drei Teambeleber-Orbs. So hätten wir keine mehr, dann äh, wäre es schlecht gewesen, to be honest, aber passt. So, nach unten. Ja, unten links wird es wahrscheinlich äh, gewesen sein. Hier unten links das Ziel. Die Treppe. Ich hoffe, das endet hier bald alles. Lange halte ich das nicht mehr mit. Okay. What up? 21. Nein, da gebe ich nicht lang. Ich kann gerade einen Monsterraum nicht gebrauchen. Okay, hier ist kein Monsterraum, aber hier sind sehr viele Sherox und ein Omot. Was macht denn Omot hier? Den habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Und es sind drei Sherocks. Oh, das ist doch blöd. Wir verschwenden unsere ganzen Bleversamen jetzt schon. Nein, nein, nein. Vielleicht, da könnte es gar nicht laufen gerade. Oh Gott. Äh. All-Ausweich-Orb einsetzen. Bam. Nein, killt. Kill Leute, einer ist paralysiert. Nice, ich verfehlen viel öfter, das ist gut. Kill. Okay, eins ist down. Komm schon. Yes! Nur noch ein Omut und noch eins. Okay, Pikachu, du machst das Ding. Ich mach Omut. Nice. Perfekt. Kill das. Was? Mit dem beleber ob Ich hab zu so viel Spaß mit dem Pika. Oh, das ist süß. Nein, als ob! Ach, oh, ich muss Belebersamen. Ich will kein Risiko eingehen. So. Diese Samen kurz wiederbeleben. Also mich. Oh Gott, ist es hier richtig reinzugehen? Also. Wieder raus, ich habe hier zu viel Angst. Ich traue mich da nicht rein zu gehen. Ich gehe lieber da nach unten. Vielleicht ist hier sogar schon das Ziel. Nein. Ah, dann müssen wir hier lang. Okay, ich gehe nach oben. Ich traue mich gerade wirklich rein. Gar nichts mehr. Da oben ist irgendein Item: ein Orb, ein Schlaforb können wir noch benutzen mal schauen okay hier ist kein Monsterraum okay hätte ich ganz am Anfang gar nicht hingehen sollen egal oh, 22 ich weiß echt nicht wie lange das geht und ich habe Angst bäm Bam. wir sollten mal einen Top Elixier benutzen für na wohl da reicht eigentlich schon Top Ether Nein, für dich. Das hier. So, das war leider schon ein, eine Runde, ein Move, aber ist gerade relativ. Schnuppe, okay. Ich habe immer Angst vor Monsterräumen, ich muss aufpassen. Ein Aerodactyl, das ist voll geil, das Pokémon. Bam, aber es muss sterben. Oh, Treppe, Treppe, Treppe, ist mir alles egal, ich war mir nur Treppe. E23. Oh Gott, ich habe Angst. Es muss doch mal irgendwo enden, Leute. Bam, ich bin sehr effektiv. Was ist das? Ein Stopper-Orb. Ja, keine Ahnung, du. Mit den ganzen Orbs und Schnickschnack. Oh Gott, nein, da unten sieht ihr das. Das ist 100 pro ein Monsterraum. Das ist kein keckleon shot es ist ein Monsterraum. Da falle ich nicht drauf rein. Hier du sogar schon die Treppe. Manchmal sind ja auch beim Monsterräumen. Deshalb, oh Gott, 24. du noch nicht das Ende? Oh, aber da ist die Treppe schon. Was ist das? Ein Appellorb? Okay. Ich bin am zittern. Ich habe Angst. Und das meine ich jetzt nicht nur so als Joke oder damit das hier cool wirkt. Ich meins ernst. Ich bin am zittern. Ich habe Angst. Und ich bin krass gehyped. Ob wir quasi überhaupt äh, ne? Wem äh, gebe ich das? Nein... Keiner. Mich gibt's niemanden. <lacht> okay, weiter. E25. Es geht immer noch weiter. Einige Scheiße. es ist noch ein Sandsturm, Also jetzt wäre ich aber richtig äh, veräppelt hier, oder? So wie bei Apple veräppelt Oh, Lul. Rufel. Oh, ähm. Ein... Ein... Ein... Ein... Ein... ich vergesse vergesse den Namen von von Ein... Oh Gott, das wollen wir nicht wecken, Leute. Oh Gott, nein, was? Was mache ich? Was also muss ja eine Runde aufladen. Deshalb habe ich das nichts gemacht. Wir sind beide tot. Ich habe Angst. Nein. Wie viele Belebersamen habe ich noch? Ich habe gar keine mehr, oder? Einen habe ich noch. Nein, das gibt's nicht. Ich könnte jetzt weinen, wenn ich will. Oh Gott, was macht er da? Ein Umut. Okay. Kriegst du das? Ich helfe mal. Jetzt habe ich Angst. Ich hätte doch noch mehr trainieren sollen. Tempo-Op. Finde ich gut. Gute Idee. Oh Gott. Was ist das, Pikachu? Ist sage, egal. Einfach einsetzen. Und schnell weg hier. Schnell ins Ziel. Wo ist das Ziel? Hier ist es nicht. Hier ist es. Hier ist es. Das Ziel. Das Ziel. Das Ziel. Oder? Ist es das Ziel? Bitte so, Ist ist das Ziel. Nein, es ist erst ein Zwischenspeicher. Oh, wir sind so weit gekommen, Leute. Okay. Okay, warte. Ein Moment. Erstmal meine ganzen blöden Samen wegwerfen. Die mag niemand, die will niemand wegwerfen. Yes. Oh mein Gott. Ein Belebersamen haben wir im Inventar. Und hier. Haben wir noch welche? Ich bin mir sehr sicher. Anscheinend war ich zu sicher. Wir haben nämlich keine mehr. Wenn wir haben aber noch team Orbs. Nehmen wir mal alle acht. Ähm. Was machen wir noch? Ich, bin, ich muss jetzt echt überlegen, ich habe nämlich nichts mehr.